I A M A T I K E r Schrägstrich I-N Also Mein Name ist James, ich bin seit einem Jahr Mediamatiker. Ich heiße Attila, ich bin Mediamatiker im dritten Lehrjahr. das ist noch. Das ist eigentlich nur schwierig. Marketing, Gestaltung und Design, Informatik. Was macht ein Mediamatiker nicht? <lacht> Ich muss mich sehr konzentrieren, um nicht in die Kamera zu schauen, sondern überall zu schauen. Dann haben wir zwei Insta-Posts. Einen mit Outtakes. Bist du immer noch am Filmen? Sicher also flexibel und kreativ sein. Äh, schnell einen Auffassungsglauben. Warte, jetzt muss ich vielleicht mal sagen, ich viel in die Kamera geguckt. Überhaupt nicht. Eigentlich nicht. Praktisch gesehen. Und so etwas nennt sich Mediomatiker.